Also mein Name ist Julia Sommer, ich komme von der Goethe-Universität in Frankfurt und ähm, genau, ich leite das Zentrum Naturwissenschaften, bin aber selbst Biologin und berichte euch jetzt von meinem Lehrformat im Bachelor Biowissenschaften. Ich unterrichte da im zweiten Semester in einem großen Grundständigen-Modul. Die Studierenden haben einen Tag Praktikum und eine Vorlesung jeden Tag ähm, zum Botanik. Und üblicherweise ist es so, dass obwohl die Vorlesung quasi der Vorbereitung des Praktikums dient, die Studierenden, äh, nein, die Kursleiter noch mal fast eine halbe Stunde im Praktikum die wichtigsten Inhalte wiederholen. Und die Studierenden dann äh, nicht besonders aufmerksam und auch nicht äh, vorbereitet sind, da sie ja wissen, sie kriegen es eh noch mal vorgekaut. Ich habe das am Anfang so gemacht wie meine Kollegen, war aber sehr unzufrieden damit, weil eigentlich sollte das Praktikum Praktikum sein und nicht noch mal eine kleine Vorlesung äh, darstellen. Mein Ziel war also mehr Zeit fürs Praktikum zu haben, aber auch Studierende, die tatsächlich vorbereitet sind. Und ähm, ich ähm, habe mir auch gewünscht, dass ich eine bessere Transparenz habe. Sind Sie wirklich vorbereitet und ähm, was lernen Sie denn eigentlich? Also kommt das an, was wir Ihnen vermitteln wollen? Deswegen habe ich das ähm, Just-in-Time-Teaching, was ja eigentlich für Vorlesungen ähm, entwickelt wurde, ich glaube aus der Physik kommt, versucht zu übertragen auf dieses Praktikumsformat, in dem ähm, ich da unterrichte. Und habe aus dem, was ich früher in Folien auch präsentiert habe in der Vorbesprechung, in ein Online-Lerntool, wir haben die Lernbar da in Frankfurt, ähm, ja quasi zusammengestellt und für jeden Kurstag so eine Lernbar erstellt und in OLAT hochgeladen. Man kann das als GORM-Inhalt in OLAT einbinden, sodass ich meinen Kurs quasi dort auch über OLAT organisiert habe. Das heißt, die Studierenden mussten sich das anschauen, da drinne Fragen, ähm, so kleine Tests machen und wichtig war, dass sie mir auch ein Feedback geschrieben haben. Also jedes Mal zu ihrem Lernerfolg, zu Fragen, die sie vielleicht noch haben, mit was sie noch nicht so klar gekommen sind. Und äh, meine Aufgabe war dann jeweils einen Abend vorher, ähm, mir das anzuschauen. Also wie haben meine Studierenden abgeschnitten und was sind gerade so die Punkte, die ähm, ich nochmal aufgreifen sollte? Also so kann das zum Beispiel aussehen. Man sieht eben die Studierenden, haben sie das bearbeitet? Wie viele Punkte haben sie erreicht? Wichtig ist, die Punkte, die sind nicht wichtig, dass sie, also für das Bestehen des Moduls oder eine Note, nur dass sie überhaupt zugelassen sind zum Praktikum. Dafür müssen sie es zumindest bearbeitet haben, ja, egal wie viele Punkte sie gemacht haben. Genau, und das hat dann tatsächlich bedeutet, dass ich wesentlich kürzere Vorbereitungszeit oder Vorbesprechung habe, wirklich nur noch erzähle, was zum Objekt und nochmal aufgreife, wo vielleicht noch mehr Material ist, was ich nochmal anschauen können. Man kann die Fragen ja auch online dann in dem OLAT beantworten, die von den Studierenden kommen. Ich habe mir außerdem überlegt oder ich wollte wissen, verändert sich das Lernverhalten meiner Studierenden und wie verändert sich das Lernverhalten und habe mit einem äh, Fragebogenerhebung gearbeitet. Das heißt, ich habe vor dem Kurs und nach sechs äh, Wochen einen Selbsteinschätzungsfragebogen ausgeteilt zu dem Lernverhalten, das auch in einem Parallelkurs gemacht, der ohne Just-in-Time-Teaching funktioniert, also quasi mit einer Kontrollgruppe. Ich habe das Inventar benutzt von Wild und Schiefele, das ist ähm, auf drei Kompetenzebenen Lernstrategien abfragt kognitive, metakognitive und ähm, genau zum Ressourcenmanagement beim Lernen. Und ähm, das Ergebnis war, dass in meinem Kurs sich ähm, über die sechs Wochen das Lernverhalten in der Selbsteinschätzung jedenfalls ähm, in allen Items verbessert hat, außer bei Lernen mit anderen, das ist ganz hinten, wo der, ähm, ja, der letzte Item, ähm, da hat die Kontrollgruppe sich ähm, tatsächlich äh, verbessert. Im Gegensatz zu meiner. Wenn man darüber nachdenkt, ist es nicht sehr äh, erstaunlich, weil gemeinsam lernen mussten meine nicht. Die waren ja eigentlich gezwungen, am Computer diese, ähm, ja, die Lernbar sich anzuschauen, die Fragen und das Feedback auszufüllen, das heißt, die haben sich zur Vorbereitung eher nicht mit anderen Studierenden zusammen hingesetzt, insofern ähm, ist es kein so überraschendes Ergebnis gewesen. Außerdem habe ich abgefragt, wie viel Zeit ähm, sie für die Vorbereitung verwendet haben in beiden ähm, Settings. Und man sieht hier, dass ähm, in dem blauen, das ist meine Gruppe, die ungefähr zwei Stunden, ein paar auch weniger gebraucht haben, aber die wenigsten mehr. Und in der Kontrollgruppe streut das sehr viel stärker. Die haben sogar dann einen Teil über fünf Stunden angegeben. Ähm, das heißt, ne, ich würde auch sagen, man braucht zwei Stunden und die sind ziemlich ähm, gut erfüllt worden für die Vorbereitung. Also insgesamt ist mein Fazit, dass ähm, die Vorteile auf jeden Fall überwiegen. Was man sich überlegen muss, ist der Zeitaufwand. Wenn man tatsächlich einen Online-Lerncontent erstellt, ist es beim ersten Mal natürlich schon zeitaufwendig. Und man muss ziemlich kurzfristig den Kurs vorbereiten. Und wenn es ein gutes Skript gibt oder so, muss man auch nicht unbedingt wirklich selbst was erstellen. Es kommt dann drauf an. In, meinem, in meiner Conclusio sind die Ziele erfüllt worden. Was ich am besten finde, ist, dass ich eine größere Transparenz habe und mit den Studierenden auch wirklich einzeln kommuniziere. Das sind zwischen 30 und 50 Leute im Kurs und ähm, ich wirklich mehr Beziehungen so sozusagen aufbaue. Also insofern kann ich es allen, die in so einem oder ähnlichen Format arbeiten, empfehlen, es auszuprobieren.